Ja, liebe Community, willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Heute den Endgegner. Im letzten Video gab es ja den Helm. Und ja, wer ist denn, denn nun der Endgegner, jetzt? Also, das ist total spannend und deswegen will äh, ich euch noch ein bisschen Freude an. Im ähm, Monat äh, August war natürlich ein bisschen mehr los. Äh, nur so zwei, drei Sachen. Einmal äh, feuerte der RBB Patricia Schlesinger. Wer ist das? Ja, das ist doch die, die so viel Geld veruntreut hat und alles. Nicht die einzigste, aber. Genau, da gab es so, äh, so einen geheimen Bonus und Spesenbetrügereien mhm. und so Luxusmassagesessel und äh, so gewisse Abendessen. So drücken die das aus. Man hätte jetzt auch sagen können, die feiert eine. ja eine. Auf jeden Fall, auf wessen Kosten liegen das alles? Da na, ich glaube, lass mich mal kurz überlegen. Auf die Kosten der Steuerzahler? na ja, So kann man nicht sagen, das ist ja keine Steuer, wenn ich GEZ bezahle, aber trotzdem ist das eine Zwangsgebühr. Die müssen wir ja alle bezahlen. Also wie eine Steuer. Ja, genau. so also auf Kosten der Bürger. Die habe ich aber nicht gewählt. Dann habt es noch natürlich äh, den Herrn Bundeskanzler mit der Überschrift, ist der Cum-Ex-Kanzler bald Ex-Kanzler. Also der typische, ich weiß nicht mehr, Kanzler, hm. wenn es um Cum-Ex geht. Und ähm, ich schweige lieber Kanzler, wenn es um die Verharmlosung des Holocaustes geht. Um dann später zu sagen, oh nee, um sein, damit sein. sein äh, sprecher später sagen kann, ähm, ist ja seine Schuld gewesen, er hat ja die Mikros so früh ausgemacht und dann konnte der Bundeskanzler leider nicht mehr sagen, konnte nur noch hingehen und äh, den Minister äh, Abbas äh, die, die Hand geben. Das also, wäre ein komischer Zufall. Also wenn ich Bundeskanzler bin, dann vor allen Dingen bei mir im Haus, also dann na gut, lassen wir das mal so stehen. So, Politiker fordern Häuptlingsgipfel ähm, wegen Winnetou im Bundeskanzleramt. Ja. Ja. Es, äh, ich zitiere mal ähm, den Berliner Bürgermeister äh, ehemaligen Berliner Bürgermeister Buschkowski Der Bundeskanzler muss endlich Flagge zeigen. Die Ampel muss Winnetou retten. Wir brauchen den Winnetou-Gipfel im Kanzleramt. Also das gab auch im August. War das jetzt ein Scherz? Oder? Ich, bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, wenn hier so eine Legenden wie Buschkowski das sagen und Uschi Glas, ein Zitat von Uschi Glas: ja. In den Filmen und den Romanen gibt es Gute und Böse. Sie haben weiße oder rote Haut. Es bildet das echte Leben ab. <lacht> <What>? <lacht> ähm, ich hab gedacht, das mal kurz erwähnen. Das, ja, das, ja, das ist doch Satire, ey. <lacht> hat sie gesagt. Also die ganzen Quellen, also ich denke mir das nicht aus, das ist ja alles. Unter dem Video gibt es äh, Links, könnt ihr euch anklicken, guckt euch das an, wenn euch das interessiert. Ansonsten, ähm, ich habe mir das alles nicht ausgedacht hier. So, das eigentliche Thema jetzt, ja. Mhm. Unser Gegner des Monats August, Küren war, äh, das ist der Herr Kretschmann. Ich berufe mich da auf so ein schönes Video und zwar von einer mit dem Titel Gasgipfel in Baden-Württemberg. Ministerpräsident Kretschmann startet Energiesparkampagne. Auf, auf YouTube, ja. Auf ah. YouTube, genau. ist ja äh, das erste Video, wenn man eingibt: Kretschmann, Aschlappen. Oder hier unter dem Video oder äh, verlinkt. Ihr werdet es auf jeden Fall finden. Da habe ich äh, mal rausgesucht: ähm, Kretschmanns sechs Schritte für eine unumstößliche Gas-Sparkampagne. Ich weiß, hier steht Energie, ja. ähm, Also erstens, aus dem Video habe ich heraus äh, recherchiert, die sechs Schritte. Der erste Schritt, man braucht für so einen gemeinsamen Feind. Das ist in dem Fall Putin, der schuld am Ukraine-Krieg ist. <lacht> das, Schritt 2, optimistisch sein. Wir alle haben es in der Hand, 20%, äh, wenn wir bis 20% sparen, das reicht wohl schon. Ähm, Schritt 3, wir müssen immer mit dem Schlimmsten rechnen. Kollidiert mit Schritt 2, aber das, ist, das sind halt seine Schritte. Viertens, es gibt nur einen Weg, wir dürfen keine Debatten zulassen. Und fünftens, äh, Speicher füllen einfach. <lacht> äh, und sechstens natürlich, keine Mangellage entstehen lassen. Äh. So, dann fragen wir natürlich, <lacht> wie sie dann sowas zum Beispiel... Ähm, in der Praxis aus. Diese Tipps. wurde so, halt natürlich ein bisschen recherchiert. Und ähm, der Grün, auch einer von den Grünen übrigens, der Kretschmann zufälligerweise mal wieder, ähm, ja, redet halt vom Duschen ab, der Herr Kretschmann, und sagt, ähm, der Waschlappen ist ein Brauch eine brauchbare Erfindung. Ähm, demzufolge soll man halt weniger duschen und mehr äh, den Waschlappen benutzen. Und somit... Also Details, wie stellt man sich das vor? Macht mir früh morgens den Waschlappen nass und dann benutze ich den ganzen Tag rüber. Ja. Vorzugsweise noch, wenn man Familie hat... Äh ich weiß nicht, wie teuer einweg Waschlappen sind und äh, wie gut das ist für die Umwelt. Beziehungsweise weiß ich auch nicht, wie gesund das ist. Wenn man so einen feuchten Waschlappen ständig da zu liegen hat, äh, sammeln sich Pilze und Bakterien. Genauso wie auf der Haut sich Pilze und Bakterien sammeln, wenn man sich nicht duscht, dann sind das halt mehr und, naja, es gibt da eine gewisse Schutzschicht von der Haut und so. Man soll natürlich nicht äh, dreimal am Tag duschen, aber ich meine eben am Tag, äh, so von der Hygiene her zumal, wir hatten Corona, da sollte man sich am besten in Desinfektion tränken und jetzt äh, soll man halt wie war Einfach das? Spannend 30 Sekunden lang Hände waschen oder länger und so und jetzt genau. äh, da darfst du rufspucken oder wie? Oder, oder die Hände benetzen? Ja, praktisch sieht das natürlich auch so aus, der Kretschmann selber hat ein E-Auto und eine riesige Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und ich ähm, ich mir mal angeguckt, wie sieht das aus, kann ich mir nicht leisten, ich möchte ja auch äh, Energie sparen, Opel Corsa. Was der Kretschmann halt nicht, nicht hat als E-Version kostet 32.895 Euro und ähm, so eine riesengroße photovoltaik kostet ohne Einbau ähm, 30.000 Euro so. und dann neigen wir bei gut 60.000 Euro bis aber die Energiespar äh, Energie das war aber die Sparvariante, weil der Kretschmann hat sicherlich äh, eine ein größeres ihr e Auto und sicherlich hat er sich jetzt nicht selber auf dem Dach jetzt gemacht, sondern hat das machen lassen. Mhm. Aber rechnen wir mal trotzdem mit diesen 30.000 Euro. Also nur so ein Opel E oder nur eine große Photovoltaikanlage würden halt 30.000 Euro kosten. So, dann gut. So eine durchschnittliche deutsche Familie mit zwei Kindern. Ähm, geht eben, wo ist da großes Sparpotenzial. Das größte Sparpotenzial wäre wahrscheinlich beim Reisen. Kostet so 4000 im Schnitt. Sagt Google, sagt 4000 Euro kostet im Schnitt so eine Sommerreise. Für vier Personen. Und wenn wir das so rechnen, und die gehen jetzt ja nicht mehr in eine, also gehen nicht mehr in Urlaub und sparen nicht einfach nur. War abgesehen von Inflation, das ist ein Milchmädchenrechnung, wie sich selber. Ähm, sind das die 30.000 Euro durch 4.000 Euro, sind sieben 7 5. Also siebenhalb Jahre, dann hast du entweder deine Photovoltaikanlage ohne Einbau auf dem Dach oder du hast einen Opel Corsa E. Da musst du mal Putin fragen, ob er siebenhalb Jahre wartet. Ja. Dass er den abdreht. Also, die also ja. Tipps ist ja okay. Ja, natürlich. Aber die sollen auch ähm, umsetzbar sein. Ja, also man braucht ja bloß mal Ausland äh, gucken. Da gibt es halt ähm, neue Reaktoren die man so äh, nutzen kann. Man kann ja auch die Atomkraftwerke einfach weiterlaufen lassen und die werden die ähm, vom Netz genommen wurden oder wie es nicht ähm, wieder reaktivieren. Ähm, mit Frankreich könnte man jetzt, äh, die sind dabei so eine neuen Reaktoren äh, zu entwickeln. Da könnte man diese ganze Ingenieurspotenzial, was hier in Deutschland ist, direkt äh, mit so einem Nachbarland so zusammen und so. Aber, äh, außerdem äh, könnte man äh, sich darauf einigen, dass der Strompreis nicht mehr am ähm, äh, Erdgaspreis gekoppelt ist. Und äh, ich habe recherchiert, damit wäre der Strompreis um 50% äh, günstiger. Hm. Mit jedem Mal einfach. Wenn du das jetzt nicht geben würde einfach. Komisch, ne? Und ähm, übrigens Japan und China die versuchen ja jetzt auch, die Klimaziele zu erreichen und die machen das mit Atomkraft. Tja, das ist ja hier ja. nicht möglich. Also die Realität wird wohl sein, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, dass die Atomkraftwerke, der Plan ist ja, die Atomkraftwerke, die drei, zu Silvester abzuschalten am 31.12. Und ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Die werden jetzt im äh, Wirtschaftsministerium da sitzen und sich überlegen, wie, wie bringen wir denn den dummen Bürger jetzt bei, dass, wir, dass die Grünen jetzt doch äh, irgendwie doch Atomkraftwerk noch weiterlaufen lassen? Ja. Naja. Und dann, ich bin... und dann werden sie die drei, die da, die werden sie nicht abschalten, werden sie weiterlaufen lassen. Ja. Und wenn sie stau sind, dann werden sie die anderen beiden noch reaktivieren und äh, ein bisschen eine äh, Zukunft denken hier diese neuen modernen Reaktoren sich da mit einbringen und dann... Aber das, ich glaube nicht, dass die abgeschaltet werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also der, der Kurs, den jetzt die Politik schon seit einer Weile, da wo die sich hinbewegen, ja, der Kurs, das ist so etwas von zerstörerisch. Ja, das, das wird hier einfach komplett kaputt gemacht. Und äh, es trifft ja nicht die, die daran schuld sind, sondern es trifft genau die, die da eben nicht dran schuld sind. Gerade die Leute, die das hier alles am Lauf malen. Es trifft nicht die da oben und es trifft nicht die da unten. Und ich rede von denen da unten, meine ich die die Leute, die Hartz IV beziehen. Das trifft nur die, die das alles bezahlen. Na, die müssen das alles ausbaden. Und, äh, es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, die könnten einfach die Sanktion einfach mal aufheben. Ja, ja. Ich würde mir ja nicht ja, trauen, ja. so was rauszuhauen. Ja, ich wenn ich, wenn ich so viel verdienen würde, ich ja Ich würde ja. einfach in, in Grund und Boden versinken, wenn ich ja. so was sagen würde. Also, ganz ehrlich gesagt, wäre ich an seiner Stelle, würde ich auch die Klappe halten. Ich würde ja... Ich, das ist schon der Wahnsinn. Dass sie sich Das ist schon ja. heftig, ne? Ja. Gut. Äh, unsere Meinung ist klar, rote Karte definitiv. Ja. Und... Was denkt ihr darüber? Liken, teilen, abonnieren, kommentieren? Teilen. Vor allen Dingen teilen. Ansonsten gibt's nächstes Mal bestimmt zu trinken als Test. Vielleicht testen wir auch demnächst äh, Pelzmäntel Ah, ja. genau. Und decken. Ja. Und was, was vielleicht äh, die beste Sportübung damit irgendwie warm wird. Genau. Die Wiegestütze oder so. Ja. Ja. Falls euch noch Dinge einfallen, die äh, wir testen können, dann schreibt es uns doch einfach mal. Oder ihr uns was Schönes zuschicken wollt. Zum Beispiel, was wir testen können. Komm, wir testen. <lacht> Ich habe gehört vom Fernsehturm gibt's jetzt einen anderen Plug. Vielleicht müsstest du den mal testen. Aha. Aha. Also her schicken, Rico macht das schon. Ja, aber dann bitte mit Gummipuppe, ja. Also ohne GTO. Gut, alles klar. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Bis demnächst.